Hallo Leute und willkommen auf Football Therapist. Heute würde ich Xavi's Barça anhand von Spielsequenzen analysieren. Zunächst würde ich die drei Wege vorstellen, auf denen die Katalanen 1 gegen 1 Situationen auf dem Flügel schaffen, die gerade seit der Ankunft von Traoré Traorizer benutzt sind, äh, obwohl man auch Usman de in dieser Rolle gesehen hat, äh, ebenso wie Ferran Torres in einem geringeren Ausmaß. Dann würde ich auf das äh, Gegenpressing eingehen, ebenso wie auf ein Passmuster, das seit der Ankunft von Xavi ähm, sehr erkennbar ist, äh, bevor ich dann mit seiner Beteiligung am Transfermarkt und sein Management abschließe. Ich möchte eben jedoch ohne weitere Umschweife mit einer taktischen Anpassung von Xavi beginnen, die diese 1 gegen 1 Situation begünstigt. Die Positionierung der Außenverteidiger nach innen. Diese taktische Anpassung wird vor allem von Dani Alves verkörpert, denn da er heutzutage nicht mehr so gut in der Lage ist, überlappende Läufe zu machen und um dann zurückzukommen, um mögliche Gegenangriffe zu vereiteln, ist es besser, ihn nicht zu weit nach vorne kommen zu lassen. Wenn er, wie auf dem Bild, im Zentrum positioniert ist, können die Blaugranas von seinen wunderbaren Besen in, in den Rücken der gegnerischen Verteidigung profitieren, ebenso wie von äh, seiner Fähigkeit, im Zentrum verlorene Bälle zurückzuerobern. Die Positionierung im Zentrum schafft jedoch auch mehr Platz äh, auf der betreffenden Seite und damit mehr Zeit für den Flügelspieler, der, der sich dort befindet. Indem er tief von innen bleibt, fixiert Daniel Wes hier äh, Joao Felix, um Adama Trauer frei von jeglicher Markierung zu lassen. Obwohl Trauer auch sehr gut, pos gut positioniert ist, um die Abwehr von, von Atletico Madrid weit auseinander zu ziehen, wird er, vor, wird er auch von, von Pedri geholfen, der eben Mario Hermoso fixiert. Da Adama frei steht, kann er einen langen Ball annehmen. Es kommt... Jetzt genau. Daniel West wird äh, tief im Zentrum bleiben, um Joao Felix zögern zu lassen, ob äh, er, er, er Moso unterstützen soll oder nicht. Um, und Pedri wird die gleiche Idee haben. Er könnte einen tiefen Lauf in den Albrau machen, aber er vertraut auf Adamas 1 gegen 1 Qualität. Also wird er ihm noch mehr Raum verschaffen, indem er einen leichten nach hinten gerichteten Lauf macht, um Thomas Lemar sowie Joao Felix mit sich zu ziehen. All dass wir das wird es Adama so also leichter machen, Mario Hermoso auszutriebeln und ohne Probleme zu flanken. Ich lasse euch das einfach genießen. Jawohl. Dann kommen wir zur zweiten Option, die Barcelona anwendet, um einen dribbelnden Flügelspieler zu finden, der frei von jeglicher Markierung ist. Vorne eine Überzahl zu schaffen. Im Spiel gegen den athletic Club konnte man sehen, dass der baskische Rechtsaußen die Angewohnheit hatte, seine Verteidigungslinie zu verlassen und auf seiner Seite auch zu pressen, wenn Barcelona sich dort befand, so dass die Blaugranas mehrmals diesen kurzen Moment ausnutzen konnten, in dem nur noch drei Verteidiger dahinter standen, die auf der anderen Seite viel Platz ließen. Doch Barcelona konnte das Spiel nicht nur schnell umdrehen, da die Mannschaft von Xavi diese Situation durch ihre Positionierung, in diesem Fall vor allem durch Xavi, noch mehr ausnutzen konnte. Man sah nämlich, wie sich der Mittelfeldspieler in diesen Situationen mit der Sturmreihe verband, um den Linksaußen zu beschäftigen und so eine Überzahl von vier Katalanen gegen drei Basken und um dazu noch Raum für Adama zu schaffen. Auch Daniel Vesel wird in dieser Sequenz nach seinem Lauf im Zentrum stehen, um den linken, baskischen Mittelfeldspieler zu fixieren. Noch mehr zu schätzen als die Antizipation des Brasilianers ist aber der lange Pass von Pedri auf Adama, der eben relativ tief sein wird, äh, damit der Flügelspieler den, den Ball so schnell wie möglich bekommen kann. Das kommt gleich. Jetzt, genau. Und der Pass von Petri wie ein, wie ein Das dritte und letzte Mittel, das Barcelona einsetzt, um diese 1 gegen 1 auf dem Flügel zu erleichtern, besteht darin, nach einer Spieler, äh, Spielerüberladung einer Seite das Spiel auf, auf, die, auf die andere Seite zu verlagern, wo der Flügelspieler völlig allein ist. Ich wollte hier nicht die ganze Sequenz zeigen, weil das zu lange gedauert hätte, aber ich möchte trotzdem erwähnen, dass diese Situation nicht, nicht nach einem Einwurf oder einer Ecke entstand. Es das zeigt, dass die Blaugranas wirklich Vertrauen in, in ihre Fähigkeit äh, haben, in, in kleinen Räumen zu spielen, dass sie wirklich auf, auf den richtigen Moment gewartet haben, um Adama anzuspielen. Und natürlich ist auch Daniel Wies wieder im Zentrum zu finden. So... Jetzt kommt der lange Ball, lange Pass, genau. Diese Überladung, diese Anhäufung von Spielen auf, äh, auf einer Seite ist auch ein, ein, Vorteil, ein Vorteil bei, bei, bei Ballverlust. Denn wie wir in der nächsten Sequenz äh, sehen werden, können die Katalanen ihre gegnerischen Spieler so, so auch schn sehr schnell gegenpressen können. Hier sieht man, dass die Spieler eine Art Rondo zu fünft bilden, mit nur zwei Gegenspielern im Inneren, so dass es auf jeden Fall kein Problem wäre, den, den Ball in dieser Zone zu erobern. Aber es ist nicht hier, äh, wo der Ballverlust stattfinden wird, sondern viel weiter vorne. Trotzdem wird Barcelona es wagen, gegen zu pressen, da die Seite der Ankunft von, von Xavi zu einem Reflex äh, geworden ist. Ich weiß, euch also die, diese kurze Spielsequenz in diesem engen Raum ansehen. Kommst nicht? Ja, jetzt. Jetzt kommt es gleich. Genau. Sobald der, der Ball verloren wird, sieht man wie Barcelona reflexartig auf die gegnerischen Spieler, die, die den Ball bekommen könnten und auf den Ballträger losgeht. Nico González und die De Jongs, also Lücke. Look und äh, Frankie sprinten sofort nach dem Ball verlustlos. Und dank der Ansammlung von Spielern, die wir zuvor gesehen haben, können sie ihre Gegenspieler sehr schnell zur Seite drängen, ohne dass diese Zeit haben zu reagieren und, und sich Raum schaffen können. So. Jetzt geht die Sequenz weiter. Mit der Rückkehr von Sergio Test in die Defensive waren es also sechs Katalanen, die die gegnerischen Spieler in diesem kleinen Raum einschlossen, indem in sie sich dann wieder trauten, miteinander zu kombinieren, bevor Pedri den Pass auf die andere Seite zu dem Bele spielte. Memphis Depay's Position war ebenfalls wichtig, denn wenn er zu seinen Mitspielern gekommen wäre, hätten die gegnerischen Verteidiger die Blaugranas in, in diesen kleinen Raum drängen können. Was die Passkombinationen, die wir nun Genießen können, äh, sonst erschwert können hätte. Genau, jetzt kommt's, P3. So. Auch wenn ihr vielleicht schon vom Konzept des Spieles über den dritten Mann gehört habt, muss ich es erklären, um sicherzustellen, dass ihr das Konzept des Spieles über den vierten ich versteht, äh, seine Weiterentwicklung. Version, die, die, bei, die Xavi bei Barca implementiert hat und in einem Video von The Coaches Voice erklärt, äh, das ihr in der Beschreibung finden könnt. Das Konzept des äh, dritten Mannes ist sehr einfach. Wenn ein Pass zu einem bestimmten Spieler nicht möglich ist, muss sich ein anderer Spieler, ein anderer Spieler als Zwischen, Zwischenanspielstation zur Verfügung stellen. Hier kann beispielsweise Eric Garcia den Ball nicht direkt zu Sergio Busquets spielen. Allerdings könnte kein gegnerischer Spieler den Pass von Aubameyang auf Busquets verhindern. Der Gabuna wird daher den Ball anfordern, weil er sieht, dass Busquets frei ist. Der erste Spieler ist also Eric Garcia, der zweite Aubameyang und der dritte Mann, der gesuchte Spieler, ist hier Sergio Busquets. Dieses Passmuster kann jedoch durch einen vierten Mann ergänzt werden, sofern, sofern es flüssig ist. Mehr als einer Ballkontakt könnte dieses Passmuster gefährden, da, da der vierte Mann eigentlich in, in die Tiefe hinter die gegnerische Abwehrlinie geht und äh, dementsprechend auch oft den Raum, den Raum nutzt, die, denn die Innenverteidiger, die hier auch Young folgen werde, ähm, hinterlassen haben werden. Wenn das Passmuster zu, zu langsam umgesetzt werden, äh, haben die, die Innenverteidiger nämlich genug Zeit, um sich wieder zu positionieren. Gleich wird es hier den Lauf von, von Frankie de Jong also sehen können, der in diesem Bereich sehr gut ist und, und der in, in die Tiefe gehen wird, sobald er sieht, dass äh, Eric Garcia den Pass zu Aubameyang spielt. Jetzt kommt's. Ich habe auch eine zweite Sequenz gewählt, äh, um dieses Passmuster zu illustrieren, an dem so so viel gearbeitet wurde, dass er nun automatisch abläuft. Äh, denn auch hier hat der vierte Mann, in diesem Fall Ferran Torres, seinen Lauf in die Tiefe begonnen, be bevor er bei Meyang den Ball bekommt. Hier ist es schon einige Sekunden und Meter her, dass er seinen Lauf gestartet hat. Aber wenn Xavi Barcelona auf dem Platz so verändern konnte, ist es auch durch seine außerhalb des Spielfeldes geleistete Arbeit. Und hier denke ich vor allem an seinen Einsatz, um während der Winterpause die vier Spieler zu holen, die ihr auf dem Bildschirm sehen könnt. Adam Atrore, Ferran Torres, Danieles und Aubameyang. Alle vier haben ein bestimmtes Profil, das Barça braute, um, um sein Spiel zu diversifizieren und, und zu verbessern. Wie wir gesehen haben, ist Adana eine echte Bedrohung im, im 1 gegen 1 auf dem Flügel, bei Hoft ähm, eine Flanke schlägt, die Aubameyang selbst schon mehrfach direkt ins Tor geschossen hat. Natürlich hatten der Ousmane de Mele und Luc de Jong bereits Spieler, die das gleiche können, aber der ist nicht so zuverlässig wie Adama, vor allem weil er oft verletzt ist und nicht so viel laufen kann wie der spanische Nationalspieler. Während Luc de Jong äh, nicht die Fähigkeit von Aubameyang hat, ein ganzes Spiel lang äh, gegnerische Spieler zu, zu pressen und um pressen oder seine Fähigkeit in kleine Räume zu spielen oder in, in die Tiefe zu gehen. In den Spielen gegen Neapel und den Athletic Club konnte man sogar sehen, wie Barcelona von ihrem eigenen Strafraum aus Konto einleitete. Etwas, das man mit, mit ihnen schon lange nicht mehr gesehen hatte. Und wenn es um, um Schnelligkeit und um, um Tiefe geht, ähm, denkt man in, in erster Linie an Adam Atore und Aubameyang. Aber obwohl Ferran Torres nicht so schnell wie die beiden ist, ist er... Wie man in der letzten Sequenz sehen konnte, sicher der, der Beste der drei darin, hinter der, der, hinter der gegnerischen Abwehrlinie den Ball zu bekommen. Denn auch wenn er nicht die Qualität von Adama im 1 gegen 1 hat, ermöglicht ihm seine gute Spielintelligenz, äh, seine Läufe in, im richtigen Moment zu starten. Er ist nämlich im, im langen Spiel äh, also eine bessere Waffe als aber oh, deswegen hat, hat Xavi in der Regel keine Schwierigkeiten, seine Mannschaft in die gegnerische Hälfte zu bringen, wo, wo sie, selbst wenn sie den Ball verlieren, durch ihr gutes Pressing und, und Gegenpressing immer, immer noch gefährlich sind, weshalb die Blaukranas mehr, mehr Risiken eingehen als, als unter Zu diesem Zweck reagiert auch die abwehrreihe sehr gut auf diese Umschaltmomente, indem sie die richtige Höhe einnimmt. Obwohl ich im ersten Kapitel bereits ausreichend über Daniel Alves gesprochen habe, möchte ich noch hinzufügen, dass Xavi ihn, Xavi ihn sicherlich auch wegen, de, wegen seiner Siegermentalität und der guten Atmosphäre, die er in die Kabine bringen kann, in den Verein geholt hat. Er symbolisiert also in gewisser Weise Xavi's Management, dass man mit den Worten Anspruch, aber auch Vertrauen in die, in die eigenen in seinen eigenen Fähigkeiten und Spaß zusammenfassen kann. Die, äh, ja, jetzt. die Forderungen des Katalan äh, wurden insbesondere vom ersten Tag an durch die Einführung von zehn Regeln verkörpert, hauptsächlich äh, Verbote und damit mögliche Geldstrafen und Sanktionen, die ihr in der Beschreibung finden könnt. Als Gegengewicht zu, zu diesen Maßnahmen, die, die viele stören können, zaubert Xavi seinen Spieler durch seine Trainingseinheiten jedoch ein Lächeln ins Gesicht. Als Aufwärmen beginnen diese nämlich oft mit einem sogenannten sozial-emotionalen Spiel, das gute, das gute Laune verbreitet. Dies erlaubt unter anderem die Spieler zu entspannen und ihnen den Druck zu nehmen, den, den sie sich selbst machen könnten, da, da das Training für, für sie natürlich die Gelegenheit ist den Trainer von, von, ihren, von ihren Qualitäten zu überzeugen. Ich denke hier insbesondere an die Jugendspieler der Reservemannschaft, die zu einem Probetraining mit, mit der ersten Mannschaft eingeladen werden könnten, was ziemlich einschüchternd sein kann. Aber es geht nicht nur darum, das Vertrauen der, der Spieler zu, zu stärken, sondern auch sie einander näher zu bringen. Profifußballer sind in den meisten Fällen nur Arbeitskollegen untereinander und verbringen daher nicht unbedingt äh, auch im Privatleben gemeinsame Zeit miteinander. Wenn sie sich durch diese Spiele näher kommen, werden die Spieler stärker an die Gruppe für, äh, gebunden sein und sich auf dem Platz mehr für die Mannschaft und den Verein anstrengen wollen. Und nicht zuletzt werden sie sich äh, auf, auch mehr darauf freuen, jeden Tag zu, zum Training zum Tra zur Trainingseinheit zu kommen. Sie, denn sie wissen, sie, sie werden Spaß dabei haben, ihre Mannschaftskameraden dort zu treffen. Chavis Trainingseinheiten in Barcelona besteht, äh, bestehen dann aus, aus Rondos, Situations- und Pro Progressionsspielen sowie Übungen, durch die die verschiedenen äh, Prinzipien und Konzepte des Positionsspiels automatisiert werden. Laut Xavi konnten einige Spieler in seiner Anfangszeit diese Prinzipien und Konzepte sogar nur schwer verstehen. Deswegen sind die aktuellen Spiele von Barcelona noch mehr zu genießen, denn diese Entwicklung äh, sind echte äh, Früchte dieser Arbeit. Darum ist es kein Zufall, dass sie seit Xavis Ankunft vom äh, 9. auf den 2. Platz in La Liga aufgestiegen sind. Wenn du Taktikanalysen, Positionsspiel oder einfach nur den FC Barcelona magst, dann lade ich dich ein, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren, da ich noch weitere Videos dieser Art veröffentlichen werde. Darunter auch eines über die, die Arbeit hinter dem Erfolg von La Masia, die berühmte Akademie des Vereins. Und wenn dir mein Video gefallen hat, bitte ich dich auf den blauen Daumen zu klicken und um mir, um mir das in den Kommentaren mitzuteilen. Das würde mir wirklich sehr helfen. Mehr als du denkst. Ciao.